Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal heute geht es um die Öl- und Gassituation in Deutschland. In den ersten beiden Teilen schauen wir wie die Öl- und Tankpreise aktuell aussehen, was die Regierung für Maßnahmen ergreift und wie wir überhaupt in diese Lage gekommen sind. In der zweiten Hälfte widmen wir uns dem Gas und schauen ob Deutschland wirklich bald das Gas ausgehen könnte und wie die Bundesregierung versucht von Russland unabhängiger zu werden. Wie wahrscheinlich jeder Autofahrer weiß, sind die Gaspreise aktuell höher denn je. Anfang April kostete der Liter Super E10 durchschnittlich 2,02 Euro, und ein Liter Diesel sogar 2,10. Wer also ein Ford Fiesta mit einem Tankvolumen von 42 Liter tanken möchte, zahlt zurzeit im Schnitt 84 Euro. Das sind über 10 Euro mehr als vor Kriegsbeginn. Und das trifft diejenigen, die auf ihr Auto angewiesen sind, ziemlich hart, denn sie müssen tief in die Tasche greifen, um von A nach B zu kommen. Doch hier soll es jetzt erste Entlastung geben. Die Bundesregierung vereinbarte das sogenannte Entlastungspaket 2022, was einen Maßnahmenmix in verschiedensten Bereichen vorsieht. Zum einen soll das Fahren mit Bus und Bahn attraktiver gemacht werden, indem man für 9 Euro pro Monat drei Monate lang mit dem ÖPNV fahren kann. Wie genau dieses Ticket gelten soll, ist jedoch noch nicht geklärt. Als letzte Maßnahme soll die Kraftstoffsteuer minimiert werden, um so die Preise an den Tankstellen zu senken. Berechnung zufolge könnte Benzin 30 Cent und Diesel immerhin 14 Cent günstiger werden. Als weitere Punkte in diesem Paket sind noch mehrere Geldzahlungen geplant. So erhalten alle Bürger, die Einkommenssteuer zahlen, 300 Euro Energiepauschale und alle Familien mit Kindern und Sozialhilfeempfängern erhalten einmalig 100 Euro. Und dieses Programm wurde von Wirtschaftswissenschaftlern gemischt aufgenommen. Lob kam vom Kieler Weltwirtschaftsinstitut. Von dort hieß es, dass die Maßnahmen vor allem einkommensschwächeren Menschen helfen würden. Der Wirtschaft Wirtschaftsweise Truger kritisierte allerdings vor allem die Senkung der Kraftstoffsteuer als Politik mit der Gießkanne, die, die teuer sei und nicht zielgenau helfe. Doch wie sind wir eigentlich in diese missliche Lage gekommen? Der Hauptgrund ist, wie in so vielen Bereichen, aktuell der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Allerdings nur indirekt, denn der größte Faktor, der die Tankpreise beeinflusst, ist der Rohölpreis, aus dem der Sprit nun einmal gemacht ist. Da Russland ein großer Öllieferant ist, stieg der Rohölpreis zu Kriegsbeginn stark an. Sorge eines Lieferstopps und überschritt sogar die Marke von 120 US Dollar pro Barrel. Ein Barrel entspricht 159 Litern und ist die Standardmaßanhalt für Rohölmengen. Experten gehen auch davon aus, dass der Rohölpreis durch Spekulationen getrieben worden ist, da eigentlich keine Knappheit in Öl besteht und mehrere Nationen auch ihre Ölreserven teilweise zur Verfügung gestellt haben. Zusätzlich tragen die westlichen Sanktionen zur Preissteigerung bei, denn zum einen haben die Vereinigten Staaten verboten, Technologie an russische Raffinerien zu liefern, und zum anderen meiden westliche Firmen den russischen Markt aus Angst, selbst sanktioniert zu werden. In den letzten Tagen ließ sich allerdings beobachten, dass der Rohölpreis wieder stark sank. Aktuell liegt er bei fast genau 100 US-Dollar, während an den Tankstellen nur leichte Preissenkungen zu sehen waren. Dieses Prinzip ist als Rockets and Feathers bekannt. Wenn der Ölpreis steigt, werden die Mehrkosten raketenmäßig schnell an die Endverbraucher, also zum Beispiel Autofahrende, weitergeleitet. Wenn aber die Preise dann wieder fallen, lassen sich die Mineralölkonzerne Zeit und die Tankstellenpreise sinken nur langsam wie Federn. So können die Konzerne die Lage ausnutzen und höhere Gewinne abschöpfen. Um dieser Praxis mehr entgegenzusetzen, will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen jetzt das bundeskartellamt mit mehr Rechten ausstatten. Dieses soll neben den Tankstellenpreisen nun auch die Raffinerien und den Großhandel genau beobachten dürfen und dort, falls nötig, Geschäftsunterlagen einsehen und Untersuchungen einleiten können. Aber nicht nur die Mineralölkonzerne sorgen für höhere Spritpreise sondern tatsächlich spielt der Wechselkurs zwischen Dollar und Euro eine Rolle. Einfach weil das Öl weltweit in US-Dollar bezahlt wird, sorgt ein starker Dollar auch an den Tankstellen für höhere Preise. Und ganz nebenbei hat auch der Staat mal wieder seine Finger im Spiel, wenn auch an dieser Stelle nur teilweise beabsichtigt, denn auch auf Sprit fallen jede Menge Steuern an und da diese prozentual gezahlt werden, steigt der Wert an der Tankstellentafel sozusagen immer doppelt. Einmal durch die Preiserhöhungen der Unternehmen und einmal durch die dadurch automatisch höhere Steuer. Allerdings wurde dieser Automatismus erstmal begrenzt, da ja die Kraftstoffsteuer vorübergehend gesenkt werden soll. Ein noch größeres Problem als hohe Tankpreise könnte im nächsten Herbst aufkommen, falls das Erdgas knapp werden sollte. Das hätte nicht nur für die Industrie große Auswirkungen, sondern könnte theoretisch auch die Bevölkerung direkt zu Hause treffen. Denn Gas wird vor allem für Heizungen und warmes Wasser genutzt. Wie das Handelsblatt berichtet, heizen rund die Hälfte aller Haushalte mit Gas. Doch warum kommt diese Frage nach einem Gasmangel gerade jetzt auf? Das liegt daran, dass die Gaslieferungen für Deutschland zu großen Teilen aus Russland kommen, das USA und EU ja eigentlich international abschotten wollten. Allerdings wurde für die Bezahlung der Rohstofflieferungen bisher eine Ausnahme gemacht, da die EU und besonders Deutschland auf russisches Gas angewiesen sind. In Deutschland soll im Jahr 2019 der Anteil der Gasimporte von Russland bei über 50 Prozent gelegen haben. Doch auch wenn beispielsweise die russische Gazprombank bisher nicht sanktioniert wurde, um die Zahlungen zu ermöglichen, könnte Russland von sich aus den Gas hinzudrehen. Immer wieder hatte die russische Führung nach neuen Sanktionen damit gedroht. Das aktuelle Vorhaben sieht vor, dass die EU und auch die USA ihre Zahlungen nur noch in der russischen Währung Rubel leisten dürfen. Diese Umstellung würde dafür sorgen, dass der Rubel wieder aufgewertet würde und der Westen so seine eigenen Sanktionen untergraben müsste. Daher wurde diese Forderung bisher auch immer wieder abgelehnt, unter anderem von den G7-Staaten, den sieben wichtigsten westlichen Wirtschaftsnationen. Und nach einem Zickzackkurs in den letzten Tagen scheint Russland nun einen Mittelkurs zu fahren. Am Donnerstag hat der russische Präsident Putin ein Dekret unterzeichnet, in dem geregelt ist, dass die Importeure dafür sorgen müssen, dass das Geld von Euro in Rubel getauscht werden kann. Und das geht nur mit einem neuen Konto bei der eben erwähnten Gazprombank. Die langfristigen Folgen sind nach Expertenmeinungen erst in ein bis zwei Monaten abzusehen, doch erstmal scheint sich nicht allzu viel zu ändern. Die Unternehmen müssen zwar jetzt ein neues Konto eröffnen, allerdings hat Russland am 1. April, dem ersten Tag an dem das Dekret gültig war, die normalen Liefermengen durch die Ukraine nach Deutschland geliefert. Zudem stellt sich auch noch die Frage, ob Russland überhaupt einen Gasstopp umsetzen kann. Und das ist nicht so einfach, wie es sich vielleicht anhört. Zwar kann man die Lieferungen nach Deutschland und in die EU per Pipeline dann einfach regulieren. Doch die Förderungen aus den Gasfeldern unter der Erde lassen sich nicht so leicht stoppen. Russland müsste also schauen, wie es an Gas los wird, was es zu viel fördert. Zwei Abnehmer könnten China und Indien sein. Doch hier hat der Kreml das Problem, dass die großen Förderfelder am Westen Russlands nicht mit dem Pipeline-System nach Asien verbunden sind. Das könnte dann dazu führen, dass das Gas verbrannt werden muss, was aus russischer Sicht natürlich zahlreiche finanzielle Verluste bedeuten würde. Trotzdem bereitet sich die Bundesregierung auf einen möglichen Mangel an Gas vor und hat die Frühbahnstufe des sogenannten Notfallplans Gas ausgerufen. Doch was bedeutet das genau? Dieser Notfallplan besteht aus drei Stufen. Die erste Stufe ist die Frühwarnstufe, die jetzt ausgerufen wurde. Diese bedeutet, dass es konkrete und ernstzunehmende Hinweise geben muss, dass sich die Gassituation verschlechtert. Seit der Ausrufung dieser Stufe trifft sich nun ein Krisenstab, der die Lage jeden Tag bewertet. Dadurch könnte es passieren, dass die Alarmstufe ausgerufen wird und einzelnen Unternehmen das Gas kurzfristig gekürzt wird. Das soll durch den Netzbetreiber passieren und noch nicht durch den Staat selbst. Dieser Eingriff erfolgt dann erst in Stufe 3 der Notfallstufe. Hier reguliert für den Staat die Bundesnetzagentur, wer Gas bekommt und wer nicht. Diese Zulieferungen sind so geregelt, dass Haushalte und kritische Infrastruktur wie Krankenhäuser und Gaskraftwerke, die für Wärme sorgen, vorrangig beliefert werden, sodass die Industrie als erstes kein Gas mehr zur Verfügung hätte. Diese Situation könnte die Wirtschaft sehr treffen, wie eigentlich alle Wirtschaftsvertreter klargestellt haben. BASF-Chef Bruder Müller geht im Falle eines Lieferstopps sogar von der größten Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs aus. Und auch aus der Stahl- und Glasindustrie kommen die Warnungen, dass ohne Erdgas keine Produktion mehr stattfinden könne. Auch die Grundstoffindustrie könnte betroffen sein. Diese bereitet Rohstoffe für andere Wirtschaftszweige auf und so könnte es zu einem Dominoeffekt kommen, erklärte die Energie- und Bauexpertin Messari Becker der Tagesschau. Und nicht nur die finanziellen Schäden der Firmen werden groß, auch Arbeitsplätze seien gefährdet, sondern Hauptgewerbe seien eine halbe Million Menschen betroffen. Und unter anderem, um solche Horrorszenarien zu verhindern, versucht die Bundesregierung nun unabhängiger von russischem Gas zu werden. Um dieses Thema geht es jetzt im vierten Teil. Wirtschaftsschäden, Geschäfte mit Kriegstreibern, keine Möglichkeit zu heizen. Es gibt viele Gründe, weshalb man sich von den russischen Gaslieferungen unabhängiger machen sollte. Und genau das versucht die Bundesregierung derzeit. Sie will Deutschlands Gasquellen also diversifizieren, wie es im Fachjargon heißt. Dafür hat sich Wirtschaftsminister Habeck auf Reisen begeben, um mit anderen Gasförderländern über Lieferungen zu verhandeln. Seine ersten Stationen lagen im Nahen Osten. Dort traf sich Habeck mit dem Emir von Katar und konnte eine Energiepartnerschaft unterzeichnen. Damit soll Katar langfristig Flüssiggas liefern. Die konkreten Lieferverträge sollten jetzt die Unternehmen aushandeln, erklärte Habeck in Doha. Im Anschluss ging seine Reise weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo er vor allem über grünen Wasserstoffe handelte. In einem Abkommen zur Wasserstoffkooperation wurden Zusammenarbeiten zwischen deutschen und emiratischen Unternehmen vereinbart. Allerdings sind auch diese Partnerschaften langfristig angelegt und helfen nur wenig dabei, die Lage schnell zu verbessern. Unter anderem auch, da beispielsweise die Flüssiggaslieferungen aus Katar in Deutschland noch gar nicht angenommen werden können. Das dafür nötige Terminal muss in Brunsbüttel erst noch gebaut werden, was bis 2026 dauern könnte. Mehr Hoffnung auf eine schnelle Hilfe bieten hier die Länder, die Habeck außerhalb des Nahen Ostens besucht hat, vor allem die USA und Norwegen sicherten zu, mehr Gas zu liefern. Norwegen will bis zum Sommer seine Erdgaskapazitäten erhöhen und kann mit Spezialschiffen auch schon Flüssiggas nach Deutschland liefern. Damit ähneln sie den USA, die ebenso per Schiff Flüssiggas nach Europa liefern und durch vermehrten Ausbau bald das größte Exportland weltweit in diesem Bereich sein könnten. Alles in allem gibt es also durchaus Potenzial, die russischen Gaslieferungen zu ersetzen, allerdings nur bis zu einem Drittel, wie der Energieexperte Florian Haslauer schätzt. Daher braucht es weitere Optionen, um sich von Russland unabhängiger zu machen. Eine Möglichkeit ist schlicht, weniger russische Importe zu verbrauchen. Daher ruft das Bundeswirtschaftsministerium dazu auf, Gas zu sparen. Ein Punkt besonders beim Gas ist, wie eben schon erwähnt, das Heizen. Laut der Verbraucherzentrale spart ein Grad weniger bereits 6% Heizenergie und das Umweltbundesamt empfiehlt 20 Grad als Richter für die Zimmertemperatur, während der deutsche Durchschnitt bei 22 Grad liegen soll. Außerdem könnte man natürlich auch auf andere Energien setzen. Nicht nur Kohle steht wieder hoch im Kurs, so könnten beispielsweise Kohlekraftwerke wieder angeschaltet werden, sondern Wirtschaftsminister Habeck braucht auch auf erneuerbare Energien, die logischerweise nach dem Bau nicht mehr auf Importe angewiesen sind. Hier sollen beispielsweise Genehmigungsverfahren für Windräder verkürzt werden, die aktuell um die sechs Jahre dauern. Insgesamt gibt es also viele Maßnahmen, wie die Bundesregierung versucht, von Russland unabhängiger zu werden. Das ehrgeizige Ziel ist 2024. Ob das aber wirklich klappt, ist offen. So viel erstmal zur deutschen Gas- und Ölsituation. Wenn ihr euch noch weiter über den Ukraine-Konflikt informieren wollt, klickt einfach hier auf die Playlist und etwas weiter rechts findet ihr ein Video, was euch YouTube vorschlägt. Abonniert dann doch am besten unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.